Die Ergebnisse der Anwendung des NSP-Produkts Wie NSP-Produkte für Kinder verwendet wurden. Kind, 9 Jahre alt. Was passiert ist, ich hatte einen Virusinfekt, Grippe mit Lungenentzündung, Otitis, es gab drei Zyklen Antibiotika. Er war oft erkältet. Stört den Magen, der Appetit wird reduziert. Wurde in der Schule abgelenkt. Die Aufmerksamkeit wird nicht konzentriert. Morgens sieht er müde und blass aus. Schlafstörungen, nachts Schlaflosigkeit, morgens sehr schwer aufzustehen. Die Leistung wird drastisch reduziert. Der Schulpsychologe sah ähnliche Anzeichen wie das Hyperaktivitätssyndrom. Sie sagte: "Ändern Sie dringend die Ernährung und wenden Sie sich an die Spezialisten." Wurde auf Hypothyreose getestet. Hypothyreose wurde nicht bestätigt. Astheny trat nach einer schweren Grippe mit Komplikationen auf. Der Endokrinologe empfahl Zink, Selen, Jod und Magnesium. Jod, tagsüber, Magnesium, zum Abendessen. Wie kann man einem Schüler helfen, weniger Erkältungen zu bekommen, sich leichter zu erinnern und aufmerksam zu sein? Wartung der Verteidigung Inhaltsstoffe, Zink, Selen, Vitamine A, C, E Immunstärkende Pflanzen. Sibirischer Ginseng. Eine lange Tradition, um Vitalität zu spenden und Müdigkeit entgegenzuwirken. Natürlich Immununterstützung. Kurkuma. Unterstützt das Immunsystem sowie die Leber und hilft bei der Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Funktion der Lunge und der oberen Atemwege. Stängel von medizinischem Spargel, Açaibärenkonzentrat, pflanzliche Euterpe, Brokkoliblüten. Pflanzliches Kohleblatt, lackierter Zunderfruchtextrakt, chinesische Lärchenfrucht. Seetang. Der Hauptbestandteil sind Braunalgen, eine reiche Quelle von Jod, Spurenelementen und Alkenaten. Jod, warum ist es so wichtig für das Gehirn? Die Weltgesundheitsorganisation berichtet über Jod. Jodmangel ist die Hauptursache für Hirnschäden im Kindesalter. Dies führt zu einer Beeinträchtigung der kognitiven und motorischen Entwicklung, die sich auf die schulischen Leistungen des Kindes auswirkt. Im Erwachsenenalter beeinträchtigt dies die Produktivität und die Fähigkeit, Arbeit zu finden. Menschen mit Jodmangel können 15 IQ-Punkte verlieren, und fast 50 Millionen Menschen leiden unter einem gewissen Grad an Hirnschäden, die mit Jodmangel verbunden sind. Ist genug Jod in der Nahrung? Kinder mögen Lebensmittel, die viel Jod enthalten, selten. Die einfachste Lösung, Seetang. Magnesium. Hauptbestandteile, Magnesium, Apfelsäure. Was können sie der Gesundheit des Kindes geben? Viele Dinge. Energie, gesunder Schlaf, Gelassenheit, Aufmerksamkeit. Wir haben auch Super-Omega-3 hinzugefügt. Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchen zu verstehen wie man die Hyperaktivität und das Aufmerksamkeitsdefizit von Kindern korrigieren kann. Wirksamen Tipps gehören auch diese, Ernährung umstellen. Entfernen Sie Zucker, Milch und Fastfood aus der Ernährung. Was ist falsch an Milch? Nichts. Wenn die Milch nicht aus biologischem Anbau stammt, können Antibiotika und andere unerwünschte Stoffe eindringen. Übermäßige toxische Belastung und Allergisierung helfen dem Gehirn der Kinder nicht gut zu funktionieren. Was ist falsch an Zucker und zuckerhaltigen Getränken? Der tetrazin skandal ist bekannt. Es ist ein Farbstoff, der Babysaft und anderen Fertiggerichten zugesetzt wird. Tartrazin verstärkt den Verlust von Zink und anderen wichtigen Substanzen für das Gehirn. Synthetische Lebensmittelfarben lösen viel eher allergische Reaktionen aus als natürliche. Die US Food and Drug Administration stellte fest, dass etwa 100.000 Menschen überempfindlich auf Datrasin reagieren. Es wurde empfohlen, die Verwendung dieses Stoffes in Arzneimitteln zu verbieten und in Lebensmitteln stark einzuschränken. Link zum zitierten Artikel. Risiken sowie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung umfassen Hyperaktivität, Rhinitis, Sehstörungen und können krebserzeugend mutagen und teratogen sein. Es ist ein Faktor für Reizbarkeit und Schlafstörungen bei Kindern. Link zum zitierten Artikel Nach einer neuen Studie, die im September 2007 an der University of Southampton über die Auswirkungen bestimmter Farbstoffe in Lebensmitteln auf das Verhalten von Kindern durchgeführt wurde, entschied das Europäische Parlament, dass jedes Lebensmittel, das einen dieser Stoffe E102, E104, E110, E122 oder E124 enthält, wie folgt gekennzeichnet werden muss, kann bei Kindern zu Aufmerksamkeits- und Verhaltensstörungen führen. In Verbindung mit Benzoaten, E210, E215. Es wird angenommen, dass Tartrasin an einem großen Prozentsatz der Fälle von Aufmerksamkeitsstörungen mit oder ohne Hyperaktivität beteiligt ist. E102 wird in Europa als Lebensmittelfarbstoff verwendet. Aber zurück zur Milch. Es gibt eine Empfehlung, es aus der Nahrung zu streichen. Was gibt es dafür? Kalzium. Und auf jeden Fall Magnesium. Wie genau wurde der Empfang von NSP-Produkten organisiert? Morgens zum Frühstück direkt nach Chlorophyll E1, Super-Omega-3, Lecithin, Kelp, Magnesium, Pro-B11. Superkomplex. Schützende Formel 1 Kapsel mit einem Snack vor dem Mittagessen. Calcium eine Tablette, Super Omega 3 eine Kapsel zum Mittagessen. Calcium eine Tablette, Magnesium eine Kapsel, Lecithin eine Kapsel zum Abendessen. Jedes Produkt, eine Kapsel pro Dosis. Die Anzahl der Empfänge hängt von der Kompatibilität der Produkte ab. Insgesamt wird pro Tag erhalten. Chlorophyll. Ein Teelöffel auf nüchternen Magen. Super Omega 3, 2 Kapseln pro Tag. Lecithin, 2 Kapseln pro Tag. Tang, begann mit einer Kapsel zum Frühstück, fügte dann eine weitere Kapsel hinzu, 2 zum Frühstück. Magnesium, 2 Kapseln pro Tag. PROBIO11, eine Kapsel pro Tag. Superkomplex, eine Tablette pro Tag. Schützende Formel, eine Kapsel pro Tag. Kalzium, zwei Tabletten pro Tag. Wie lange hält jede Produktpackung? Chlorophyll, ein Teelöffel auf nüchternen Magen. Ein Teelöffel sind 5 Milliliter in einer Packung, 475 Milliliter. Super Omega 3, zwei Kapseln pro Tag. Die Packung enthält 60 Kapseln, für einen Monat. Lecithin, zwei Kapseln pro Tag. Die Packung enthält 170 Kapseln für 85 Tage. Seetang, begann mit einer Kapsel zum Frühstück, fügte dann eine weitere Kapsel hinzu, zwei zum Frühstück. Die Packung enthält 100 Kapseln, für 50 Tage. Magnesium, zwei Kapseln pro Tag. Die Packung enthält 90 Kapseln, für 45 Tage. ProBio 11, eine Kapsel pro Tag. Die Packung enthält 90 Kapseln, für drei Monate. Superkomplex, eine Tablette pro Tag. Die Packung enthält 60 Tabletten für zwei Monate. Schützende Formel, eine Kapsel pro Tag. Die Packung enthält 120 Kapseln für vier Monate. Calcium, zwei Tabletten pro Tag. Die Packung enthält 150 Tabletten. Die Packung reicht für 75 Tage. Was wurde noch hinzugefügt? In regelmäßigen Abständen, Perfekt Eis, 60 Kapseln, anstelle des Superkomplex. Dies wurde erforderlich, als die Arbeitsbelastung zunahm. Hopfen und Baldrian mit Passionsblume, 100 Kapseln, 2 Kapseln zum Abendessen, eine Woche lang trinken und eine Woche Pause machen. Etwa 2 Monate angewendet, dann wurde der Schlaf normal und ohne Hopfen und Baldrian mit Passionsblume. Was ist passiert? Fast alle. Folgende Ziele erreicht? Weniger Erkältungen, leichter zu merken, konzentriert und aufmerksam zu sein. Ich war mehrmals im Jahr erkältet, es war nicht schwer, ich erholte mich schnell. Warum fast alles? Weil das Kind am Ende des Schuljahres für die Basketballmannschaft der Schule ausgewählt wurde. Er verbrachte den ganzen Sommer in Gesellschaft von Sportlern. Geschult, beschäftigt. Wurde nicht krank. Als die Schule begann, wieder müde, überlastet, aber ohne Anzeichen von Asthenie. Das Schulprogramm funktioniert gut genug, um die körperliche Anstrengung zu überwinden, wurden Everflex und Coenzym Q10 hinzugefügt. Die Mutter des Kindes bedankt sich beim NSP. Für ein tolles Produkt und für die Gesundheit des Kindes.